Herzlich willkommen! In diesem Video geht es um ResearchGate, das bietet Recherchemöglichkeiten und eine Community. Yannick ist bei seiner Recherche über diesen Namen gestolpert und fragt sich, was soll das sein? Deshalb fragt er Xenia um Rat. Xenia erklärt ihm, das ist schon dafür gedacht, dass du recherchieren kannst. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Einmal einfach so aus deinem Browser heraus und ohne, dass du zu der Community gehörst. Das ist dieser Zugang hier oben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du dich der ResearchGate Community anschließt. Da kommen wir gleich noch mal drauf, was du da Voraussetzungen erfüllen musst. Und dann sieht quasi der Start der Literaturrecherche schon etwas anders aus, eben weil du da nicht nur Literatur recherchieren kannst. Spannend wird es, wenn du jetzt etwas recherchiert hast. Oben hast du quasi diese Leiste, mit der du arbeiten kannst, wenn du kein Community-Mitglied bist. Dieses kleine farbige Streifchen da weist auf ein Video hin, was dann da läuft. Also da läuft quasi Werbung. Und du siehst, du kannst ausschließlich nach Publikationen, AutorInnen oder Fragen filtern. Ganz anders, wenn du Community-Mitglied bist. Dann kannst du einzelne Forschende rausfiltern. Du kannst Projekte, eben auch Publikationen, Fragen Jobs, Institutionen und Departments, also quasi universitäre Einrichtungen zum Thema finden. Uns interessiert ja jetzt nur die Literaturrecherche und da kannst du dann unter All Types tatsächlich auch etwas genauer nach Art der Publikation filtern, also quasi das, was wir sonst ja auch bei literaturrecherche Literaturrecherchedingern so haben. Klickst du dann einzelne Treffer an, sieht das bei Ich bin kein Community Mitglied so aus wie oben. Das heißt, du kannst die bibliografischen Angaben haben, du kannst die Citation auch runterladen, also das sind dann nur die bibliografischen Angaben und du kannst den Link kopieren zu dieser Seite. Du kannst dann auch, und das gehört eben zu diesem Community Aspekt, die AutorInnen um ein PDF bitten. Wie das läuft, wenn man da nicht Community-Mitglied ist, weiß ich nicht. So ein Einzeltreffer sieht, wenn du Community-Mitglied bist, ganz anders aus. Da hast du wieder mehr Filtermöglichkeiten, du hast zusätzliche Informationen dazu, wie oft etwas gelesen worden ist und, und, und, und du kannst wesentlich mehr Informationen noch quasi erscrollen. Bei der Literaturrecherche gehört es ja auch immer ein bisschen dazu, dass mh, die References beispielsweise genannt sind. Und hier gibt es bei Ich bin kein Community-Mitglied Recommended Publications und die sind dann in der Regel alle Full-Text-Available. Jedenfalls war das bei meinen Beispieltreffern so. Bist du Community-Mitglied, gibt es unten den Bereich Similar Research und hier gibt es dann weitere Treffer zu deinem Thema, die dann teilweise frei zugänglich sind und teilweise eben nicht. Und immer eben mit der Möglichkeit, die Forschenden selbst nochmal anzusprechen. Du siehst bei vielen der Seiten von ResearchGate Join for free und dann kommst du, wenn du das anklickst, auf diese Seite What type of researcher are you? Und dann kommen eben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Du bist jetzt kein Mitglied einer Hochschule. Du müsstest also bei Not a researcher anklicken. Und dann wird weitergefragt, ob deine Arbeit etwas mit Wissenschaft zu tun hat oder nicht. Wenn das so ist, dass du an wissenschaftlichen Themen arbeitest, dann kannst du eben auch Mitglied werden. Wenn nicht bleibt dir nur diese allgemeine Möglichkeit, über den Browser da drin zu suchen. Wenn du studierst oder an einer Hochschule arbeitest, musst du angeben, wo du tätig bist. Das ist dann dieses dritte Fensterchen, was ich da jetzt mitgebracht habe. ResearchGate ist spannend, wenn man wirklich in der Wissenschaft unterwegs ist, sich austauschen will, kurze Wege braucht. Nur rein zur Literaturrecherche kann ich es selber nicht so wirklich empfehlen, denn du kannst nicht vernünftig filtern, gerade auch, wenn du kein Community-Mitglied bist. Ich finde es ein bisschen umständlich und es hat auch einen Schwerpunkt auf angloamerikanischen Publikationen. Das muss man auch noch mal ehrlicherweise dazu sagen. Bist du jetzt schlauer? Mmh, ja, schon aber nicht überzeugt, nicht so wirklich, also ich kann kein Mitglied werden und von daher sind die besseren Möglichkeiten mir verstellt, aber für Leute, die an der Hochschule sind, seien sie jetzt Studierende oder Dozierende, ja, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, also dieser Community-Aspekt, der hat schon was.